Herzlich Willkommen zum elften Teil des Let's Plays zu Detroit Become Human. Nachdem wir in der letzten Folge auf der einen Seite Marcus' Ankunft in Jericho gesehen haben und vor allen Dingen Kara, die durch das Herrenhaus Latkos stolperte und dann mit Luther geflohen ist, bin ich gespannt, was diesmal auf uns zukommt. Es scheint so zu sein, dass sie für die Side-Story von Kara ähm, die... eigenwilligsten Setpieces sich heraussuchen. Jetzt sind wir hier mit Connor im Zen-Garten. Das, was man gerade gesehen hat, war wieder die Einblendung einer Software-Instabilität und vor allen Dingen die gelbe LED. Ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke, dass wir hier in einer virtuellen Umgebung sind. Nämlich der ...in der Connor Bericht erstattet. Also, die... Wenn Sie sich erinnern, war die Szene ja vorher die, dass er im Fahrstuhl stand und Bericht erstattet hat. Und warum sollte das nicht in dieser Form stattfinden? Ja, mal schauen, Amanda. Hallo, Amanda. Connor, ich habe dich erwartet. Gehen wir ein kleines Stück? Wer kann dazu schon Nein sagen? <lacht> Ach. Es bedeutet aber, wenn das virtuell ist... Dieser Abweichler war ein faszinierender Fall. Zu schade, dass du ihn nicht festnehmen konntest. Ich stimme zu. Vielleicht bin ich für diese Aufgabe nicht geeignet. Vielleicht sollten sie mich lieber austauschen. Konntest du etwas herausfinden? Ich Tagebuch. fand sein Tagebuch. Aber es ist verschlüsselt. Die Dechiffrierung kann Wochen dauern. Was noch? Die Wände des Apartments waren mit Labyrinthen und anderen Symbolen bemalt. Wie andere Abweichler schien er wie besessen von RA-9. Du warst kurz davor, den Abweichler festzunehmen. Wie entwickelt sich deine Beziehung zu diesem Lieutenant? Connor ist tot. Es scheint schwierig für ihn zu sein, wenn ein Connor zerstört und dann ersetzt wird. Ich weiß, Menschen kommen schlecht mit Verlust zurecht. Es wird sicher Probleme mit ihm geben, wenn das nochmal passiert. Uns bleibt nicht viel Zeit. Die Abweichung breitet sich weiter aus. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Medien davon Wind bekommen. Wir müssen das beenden. Um jeden Preis. Ich bringe diese Untersuchung zu Ende, Amanda. Ich werde sie nicht enttäuschen. Es gibt einen neuen Fall. Geh zu Anderson und untersuche ihn. Okay. Ähm, Amanda gutiert immer, wenn sich Connor wie eine Maschine verhält. Das hat man in diesem... Oh, in der Bewertung... seiner eigenen Bewertung gesehen dass man ihn dann halt austauschen soll. Und das Zweite ist, wenn das eine virtuelle Umgebung ist, dann ist Amanda definitiv ein Android. Ja, das macht eigentlich... Ich weiß, das darf ich nicht sagen, ja, weil das ein böser Anglizismus ist. Also, das hat eigentlich keinen Sinn, wenn sie... dass sie ein Mensch sei, wenn sie... ...in dieser virtuellen Umgebung dann eine Repräsentation darstellt, was natürlich aber auch sein könnte. Okay, das ist sein Auto. Ein bisschen speziell jetzt hier das Setting. Schön. Ja, diese Fixierung mit L1, das wird nicht besser. Also. Lieutenant Anderson! Jemand zu Hause? Nochmal. <lacht> er ist konsequent. Wenn er noch mal klingelt, dann klingelt er noch mal. Okay, das war nichts. Aber es ist Licht. Okay. Was ist das? Ach, das ist der Hund. Der Bernardiner. Liegt da hinten irgendwas? Aber Der Hund ist erstaunlich ruhig gewesen. Aha, haha, maha, haha. So. Ah, da ist der Hund wieder. Okay. Ach, du große Güte. Unmächtig. Lieutenant Anderson! Ja? Ich weiß deinen Namen. Ich will deinen Besitzer retten. Das ist ein Wort. Ich weiß deinen Namen. Na dann ist ja alles gut. Okay, jetzt mal gucken, was der Typ... Okay. Die, die recht viereckige Flasche, die da liegt, wird wohl ein Whisky sein. Ach, große Güte. Eine Kugel ist übrig. Da war er ein bisschen dran. Aber was wollte mit der Waffe? Okay, also dann ist er einfach nur betrunken. Also mit einer Alkoholvergiftung zwar ordentlich, aber ja. Lieutenant! <lacht> Aufwachen, Lieutenant! Ich bin es, Connor! Ich werde sie zu ihrem eigenen Wohl hey, auslösen. Ich muss sie Was ist los, das wird nicht Verpiss sie aus meinem Haus! Tut mir leid, Lieutenant, aber ich brauche sie. Danke im Voraus für Ihre Kooperation. Hey, verpiss dich, ihr von hier. Hey, euer Heil. Okay. Schuhe, Hasi! Ja. Guter Hund. Fass Da hört der ja Auswort, der Hund. Hams, ich glaube, ich muss kotzen. Na, lass mich in Ruhe, du Arschloch. Ich gehe nirgendwo hin. Was soll das? Oh ich will nicht brav, Danke. Tut mir leid, Lieutenant. Es ist zu Ihrem Besten. Vor 43 Minuten wurde ein Mord gemeldet. Sie waren nicht in Jimmys Bar, also bin ich hierher gekommen. Ah. Scheiße, ich bin bestimmt der einzige Kopf der Welt, der im eigenen Haus vom eigenen Scheiß-Androiden angegriffen wird. Kannst du mich nicht einfach in Ruhe lassen? Sie scheinen wirklich Probleme zu haben. Suchen Sie einen Experten auf, der Ihnen helfen kann. Verpiss dich, verstanden? Verschwinde endlich hier! Ich verstehe. Ich hoffe wirklich, dass Sie Ihre privaten Probleme bald lösen. Dieser Mordfall. Was wissen wir darüber? In einem Sexclub in Downtown wurde ein Toter gefunden. Laut Bericht könnte ein Android involviert sein. Hm. Naja, ein bisschen frische Luft würde mir sicher nicht schaden. Im Schlafzimmerschrank sind ein paar Klamotten. Okay. Ich hole sie. Okay. Also der Eden Club taucht jetzt schon zum zweiten Mal auf, nach der äh, sechs Androiden, die Hank... Was möchten Sie anziehen? im Rechner hatte. Was geben wir denn im Himmels Willen? Gestreift. Eieiei. Ei, ei. Was für Klamotten. Äh, schon zum zweiten Mal, dass es auffällt. Also da scheint offensichtlich der Leidensdruck, wenn man das so sagen kann, für die menschlich werdenden oder unter einer Anomalie leidenden Androiden. Äh, ist offensichtlich Leidensdruck, äh, Leidensdruck sehr hoch. Okay, hier kann ich aber auch nichts mehr machen. Hängt über dem Klo. mal schauen, was hier noch geht. Ja, hier kann man sich nichts anschauen. Okay. Alles in Ordnung, Lieutenant? Ja, offenbar nicht. Ja, ja. Wundervoll. Nur uh, gib mir fünf Minuten, okay? Klar. Präsidentin Warren sprach heute vor dem Kongress eine deutliche Warnung. Und forderte den sofortigen Rückzug aller russischen Truppen aus der Arktisregion. Im Hintergrund, das haben wir was vergessen. Eskaliert immer noch der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und ah, okay. Sex Cells also im Hintergrund lief gerade nochmal wieder eine Reportage über die, den eskalierenden Konflikt ähm, in der Antarktis. Um Gottes Willen. Ja, die Werbung ähm, oder Berichte in, äh, zu, äh, in der nahen Zukunft sind auch nicht äh, wesentlich zurückhaltender mit Klischees und Sexismen. Ja, warum sollten sie das auch sein? Wenn man sich hier umschaut, sind die Laster immer noch dieselben. Huch! Okay. Ah, das ist sein Sohn! Ja, da bin ich froh, dass ich das jetzt gesehen habe. schauen wir uns die Waffe nochmal an. Ach, da fällt mir ein, noch zwei Monate bis Red Dead Redemption 2. Das könnte mit Verlaub eines der nächsten Let's Plays werden. Sei schön brav, Sumo. Ich bin gleich wieder da. <lacht> Als ob den Hund das interessieren würde. Das mit dem Selbstmord habe ich jetzt noch nicht verstanden. Ähm, Russisch Roulette natürlich. Eine Kugel ähm, im Revolver. Also ein kulturelles Muster, was hier ähm, anzitiert wird. Und dass der Android kennt. Sonst hätte er den Schluss nicht gezogen. Ähm, aber jetzt sind wir erstmal zum Eden Club und dem eigentlichen Mordfall aufgebrochen und haben aber ähm, vor allen Dingen entdeckt, dass Hanks Sohn gestorben ist. Das ist schon mal ein wichtiger Hinweis auf seine eigene Geschichte und vor allen Dingen seinen eigenen Zustand, in dem er sich jetzt gerade befindet. Um, ja. Aber im Wesentlichen auch wieder eine relativ ruhige Szene. Okay. Das ist scheint mir jetzt der Angriff auf die Docks zu sein. Eigentlich der Angriff. Das Stehlen von Biokomponenten und Blut. Hier ziemlich ikonisch die Szene. Das ist Wahnsinn. Wenn sie uns schnappen, sind wir tot. Was machen wir jetzt? Wir suchen das Cyberlife-Lager. Da gibt Ersatzteile und blaues Blut. Mirna. Ja, warum ikonisch? Norse ist die Erste, die vorangeht. Ähm, danach sehen wir den relativ neutral gestellten Simon und danach Josh. Ähm, genau in der Reihenfolge würde ich die Charaktere einordnen in Bezug auf ihr Verhalten. Sie dürfen, um, es nicht sehen. Auf ihr Verhalten und ihre Einstellung gegenüber im Widerstand. Nämlich Moth ist die Aggressive, die auf Kampf drängt. Simon ist relativ unentschieden. Er scheint mehr oder Vorsicht. weniger das Sozium. Und was machen wir jetzt? Ich finde einen anderen Weg das Sozium im Blick zu haben in Jericho und Josh ist der Pazifist im Team. Und ich habe mich eigentlich noch nicht entschieden, wie ich die Rolle von Marcus gestalten werde. Wenn es denn diese Möglichkeit gibt, und bin ich aber recht, ne? Und ich denke wir versuchen es gewaltfrei. Nur gewaltfreie Revolutionen führen auch zum Ziel, ah da sind wir schon und Gewalt wie wir alle wissen gebiert nur gegen Gewalt, ja mal schauen ob ich damit richtig liege, oh jetzt bin ich hier falsch gerannt, oh, super. Okay? Markus, Wo willst du denn hin? Ja, hoffentlich habe ich jetzt damit nicht schon eine bestimmte Entwicklung getriggert, dass ich nicht ihr zuerst hinterherlaufe. Eieiei. Da muss ich landen. Okay. Waren das jetzt Androiden oder Menschen? Diese Wachen? Also wenn man das hier so sieht, wundert man sich, warum die Androiden sich nicht jeden Tag dort bedienen. Also das ist ja, scheint ja alles kein großes Problem zu sein. Aber vielleicht irre ich mich darauf. Zuerst muss diese Drohne weg. Ich mach das. Ah. Jetzt sehen sie nochmal dieses Vorkonstruieren. Das hatte ich ja beim äh, letzten Mal mit Markus auf dem Parcours ausgeblendet. Und dann berechnet man hier unterschiedliche Varianten vor. Ist ein bisschen... Ich sag mal so, ähm, ist ein bisschen fraglich, ähm, wieso man das so macht. Das suggeriert äh, eine Action-Sequenz, die schlussendlich aber vorberechnet ist. Und so äh, hat man den Eindruck, dann doch noch etwas mitzutun. Und sie wird zum Glück durch ein Quicktime-Event gelöst. Also das ist, muss man ehrlich sagen, ist auch ein gutes... Okay, dann frei darüber springen, oder wie? Ah, okay. Jetzt drauf und... Okay. Jetzt führen wir das aus. Das läuft jetzt alles vollautomatisch ab. Zack. Und... Jetzt. Bist ah. du Die Umsetzung. Ja, alles klar. Gut gemacht, Marcus. Entschärft Quicktime Sequenzen enorm, muss man ehrlich sagen. Ist aber jetzt nicht wirklich ein spannendes Gameplay-Element, aber bindet die Androiden-Fähigkeiten ganz gut ein. Insofern passt es schon. Okay, hier sind wir jetzt an den.. Materialkisten und besorgen uns vor allem blaues Blut. Ihr betretet unbefugt Privatgelände. Eure Anwesenheit ist ein Stufe 2-Verstoß. Ich rufe den Sicherheitsdienst. Ciao. Gottverdammte Maschine Wo ist er diesmal? Was macht ihr da? Ich sagte doch Das habe ich jetzt immer weggemacht Ja, Josh gutiert es nicht Himmels Willen, es hätte jetzt nicht sein müssen. Steckt den Rest ein oder nichts wie weg. Zug weiter nach blauem Blut. Wir haben noch nicht genug. Äh. Ha. Ja, habe ich so entschieden. Kurzschlussreaktion. Aber durchaus eine übliche Spielelogik in solchen Sequenzen. Größere Kiste, größere Kiste. Und die kleinen Kisten ist schon. Ah, da ist sie. hat Markus tatsächlich Blut an den Händen. Nee, das gefällt mir nicht. Das, äh, er wird nicht den aggressiven Weg gehen. Das ist... Äh, Halte ich nicht durch. Ich würde mich dann wahrscheinlich spontan in einer bestimmten Situation einfach dagegen entscheiden. Warum seid ihr nicht wie viel? Und das wäre nicht gut. AP-700, ich glaube, das ist Wollt das Nachfolgermodell, was... Äh, die befreien wir. Ja, klar. Was ist jetzt? Was macht er jetzt? Ah. Markus heilt durch Hand auflegen. Ja, das ist schon... schon sehr messianisch. Ja, also der... der, der Leader... Ähm um, wandelt durch Handauflegen auflegen um scheint zu gefallen, Erichus scheint zu gefallen, Josh. Können wir können nicht tragen, gehen okay. wir punkten alle, gut. Ach, was ich sagen wollte, das ist das Nachfolgemodell, was der, was der Vater bestellt hat. Ganz am Anfang in der allersten Szene. Moralisches Dilemma wir Nehmen Sie mit, sie kommen mit uns. Okay, passt ich weiß, nicht. Wo noch mehr Ersatzteile sind. Was meinst du? Die Laster, sie sind voller Biokomponenten. Sie laufen auf autopilot aber mit einem Schlüssel kann man sie fahren. Wo ist dieser Schlüssel? <lacht> Dort drüben in diesem dunklen Keller in der Kontrollstation. Nein. Zwei Menschen <lacht> Holt den Schlüssel, ohne dass man euch sieht Das ist Selbstmord, Marcus Unsere Taschen sind voll, wir haben, was wir wollten Also lass uns verschwinden Das ist ein ganzer Laster voller Teile, genügend für uns alle Das ist die Gelegenheit Und wenn man uns tötet, haben unsere Leute gar nichts Wir sollten das lassen, es ist zu riskant <lacht> Wir gehen Zu hohes Risiko, was wir haben reicht Das gibt's doch nicht Wir können über den Zaun, das ist der schnellste Weg raus Okay, dann also los wenn das so weitergeht, wirklich, dass man in so einer Situation sieben oder acht Entscheidungen treffen muss und damit faktisch immer bestimmte Stimmungen der Gruppen einfängt, dann kann man, wenn das Spiel entscheidend ist, mal ganz klar daneben liegen. Das geht hier weit darüber hinaus, ob ich jetzt lieber einen Tisch malen will oder lieber Markus als Android, der an sich selbst zweifelt. Okay, also müssen wir müssen sehen, wie das hier weitergeht. Wir Aber haben blaues Blut und Biokomponenten. Das wird für uns alle reichen. Ohne Marcus hätten wir das nie geschafft. Ah, jetzt auf einmal, oder? Das gibt's ja nicht. Vorher sind wir weil ich, noch stinksauer, weil ich hier nicht auf Akro auf mache. Ich kam nach Jericho, weil Androiden hier frei sind. Frei im Dunkeln zu leben, voller Angst vor Entdeckung. Frei, stumm zu sterben, in der Hoffnung auf Veränderung, die nie eintritt. Diese Freiheit will ich nicht. Und ich will nicht darum betteln, lächeln zu dürfen. Zu lieben, stolz zu sein. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber es ist etwas in mir, das weiß. Ich bin mehr, als sie behaupten. Ra ja, 9 Ich lebe. Und das lasse ich mir nicht wieder wegnehmen. Die Zeit der Sklaverei ist vorbei. Wir werden den Menschen sagen, was sie nicht hören wollen. Was sie nicht geben wollen, nehmen wir uns. Wir sind ein Volk. Wir sind lebendig. Wir sind frei. Ja! Verkaufsandroid Und das Blut an der Hand. Na, schauen wir mal. Ah, okay. Ähm ja, das nimmt, also bei Markus, jetzt gehöre ich Fahrt auf. Wir haben faktisch eine Situation, eine Ruhephase, in der relativ wenig passiert ist. Sieben 7% haben das nur abgelehnt, sie mitzunehmen. Ah, okay. Ach nee, sieben Prozent haben sich für diese nicht riskante Variante entschieden. Ja, dann ist es eben so, ja? Dann bin ich halt eine Memme. Dann gehe ich auf Nummer Sicherheit. Das ist ähm, mein Weg. Hier mit Markus. Es ist tatsächlich zu schade, das ganze zu opfern. Wir drei Beutel blaues Blut und zwei Augen. Ähm, da bin ich ganz bei Schorsch in der Beurteilung. Und hier lässt das Spiel auf Einschlag seiner Muskeln spielen. Man wird in eine Szene getrieben, die ein vor schnelle Entscheidungen stellt und vor allen Dingen die wahrscheinlich relativ große Tragfähigkeit haben, also Tragweite haben. Wir haben jetzt gesehen diesen Baum dem ich mich hätte entscheiden können oder müssen. Und ähm, das hätte einen komplett anderen Strang ähm, aufgemacht. Und möglicherweise waren sie eben nicht nur die zwei Wochen, an denen ich vorbeigeschlichen wäre, sondern wer weiß, was da passiert wäre. Vielleicht hätte ich einen der, der drei verloren, vielleicht wäre Markus gestorben. Nee, nee, nee, nee, nee, das machen wir nicht. Aber das Spiel zwingt einen durch Dialogverläufe und jetzt sage ich es, in Dialogen wird Gesprächssinn entwickelt, und zwar gemeinsam zwischen allen, die an diesem Dialog teilnehmen. Das heißt, es ist nicht nur unsere eigene Sicht, die hier eine Rolle spielt, oder die der Figur, die wir spielen, sondern wir fällen unsere Entscheidung vor dem Hintergrund des Gesprächs, an dem wir teilhaben. Und das macht uns natürlich als Menschen extrem anfällig, weil wir, dann auf ganz verschiedene Impulse reagieren, die hier vorgestellt werden und die natürlich in diesem Dialog von den Entwicklern diametral ausgelegt werden. Die eine will Kampf, der andere ähm, die Sicherheit. Und wir entscheiden uns für die eine oder andere Variante in der Situation noch hier ohne Zeitdruck. Ich bin mir nicht sicher... Ähm, ob das Spiel uns lange damit in Ruhe lässt, sondern es, ich glaube, es wird durchaus so weit kommen, dass wir solche Entscheidungen, ähm, die eine große Relevanz für den weiteren Verlauf haben, auch unter Zeitdruck fällen müssen. Insofern, jetzt würde ich sagen, geht es los. Ich hoffe, Sie sind genauso gespannt wie ich, wie es weitergeht und hoffe auch, dass Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Also bis dahin.